Ähm, um, ja. ja. wir machen es. Hallo erstmal. Heute spielen wir gegen NIP und sind sehr motiviert. Nochmal dem kann man eigentlich nicht hinzufügen. Johannes hat schon gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg. Abkürzung, Abkürzung. Abkürzung, Abkürzung ab. illegal aber. Aber du musst überlegen. Sagen wir das mal, sie haben mit, also unser Rolling Schedule. So. Bedeutet, wir ja, müssen ja, nach so. der ersten Nutzung ja, so in sein auf zum Pickup. So wie es aussieht, sie tut gerade drüber. Wie man so schön sagt, sind jetzt schon auf dem Weg in die Lobby und warten auf unser Shuttle. Abmord. Ja, waiting for the middle seat. So. einem Mod? Nee, jetzt ist es. Okay. Wir fahren Taxi. Das ist wie aus so einem Zauberhut. Man kann alles hier rausholen. Den ihr ist. Taschentücher, war noch mein Mausbett meine Tastatur drin Ah, die Taschentücher ist für Nip mitgebracht? Ja Ein Haargummi, warum auch immer, das war's Warst du heute Morgen Jim? Ja, Mann Benny meinte, er hat gedodged Benni hat gedodged, ja Ja? Ja Aber er hat dich direkt mit einbezogen Er meinte, heute Morgen waren wir nicht Jim Echt? Ja, da hab ich, hab ich ihm das noch nicht erzählt Hab mich nicht getraut ich Michelin? Yeah, that's oh, Michelin. Like I mean. Michelin. No, no. No. Michelin. Michelin? Do you know, like, look at him? Like the guy? Oh, or the Michelin. Michelin. Yeah. Michelin, not Michelin. Michelin. Yeah. yeah, Michelin. The Michelin man. Yeah. Uh, Michelin. Oh, the toy yeah man, You're a Michelin. Do you know Dumbo? Mr. DeVito, NAB, how are you? Yeah, we wanna choose last. So we are team B. So first, right? Yeah. Wir bannen Overpass. Oberpass. Wir Oh, einen. Yeah. Wir we Wir now. Yeah. Wir Wir Wir Inferno. City. Wir bannen Bird Inferno. Wir haben finde ich Wir haben den Gute Maps. Ja. Das ist meine Theorie, durch die Smoke mit der AWP gehen und Shotgun. Shotgun nicht, aber ich denke, AWP Entry ist äh, besser als man denkt, weil du hast 150 HP. Stell dir vor, als Entry hast du 150 HP. Man muss öfter Autosniper spielen, die war früher Meta. jetzt? Was? Auf Mirage ct Tickets Autosniper. <lacht> das hat Kevin auf Entry gespielt. Echt? Dieses, dieses ja. Event? Er hat kein G gemacht. <lacht> hat kein <Geld> gemacht. <lacht> ja. Geil, guck mal da links. Okay, guck mal. Willkommen beim Smoke Baron. Heute zeige ich euch, wie man Topcon Smoke von Tetris. Man geht hier in die Ecke, man stackt hier so rein, aimt da, werfen. Topcon Smoke. I believe that we are maybe more ready than others. Obviously we played against a very good team. They just won Blast World Finals. First official of the year is always a little bit sloppy, but I think we still showed a, quite a good game on Mirage. Inferno. obviously was really hard, but I'm looking forward to have more games, obviously. I need Ready to enjoy. Yeah. Hope you guys will as well. that we Thru Ooh, Keto. he's gonna hear all this movement for certain they may be watching cat they're even watching mid and rez now all of a sudden sectioned off he went back to ct grabbed that off we saw left in spawn and so keto able to just float inside the window ah! <laughs> Das ist wunderschön, warum darfst du nicht an? Darf man jetzt Führer Ja. ja. und dann sollte wir dich mal zurückbringen. Mit Vorder-Setup. Du ja. raus? ein bisschen Das war oder? es ist halt immer spannend, Alter. Ja. Ja, ihr nimmt halt keinen Pressure den A. Denkt ihr der A macht das zu zweit oder was denkt? ihr? Also ich verstehe nicht was ihr denkt. Ihr müsst so bis ihr normalerweise im Prack, hättet ihr irgendeine geile Entscheidung ja. getroffen. Ey, ich ja. mach jetzt das. Weil auf Inferno ist das klar, dann ja, dann am dann wichtigsten, dass wir uns so gegenseitig ist, unterstützen und so verstehen, wo der ja. Gegner sein wird. Wir die Mitte retaken, verstehen, was sie spielen, ja. Ja. sagen, erinnere dich, auch helf Karin ein bisschen, weißt du? Ja, ja. Der hätte doch normalerweise im Prack gesagt, ja, du hast noch eine Smoke, aber dann muss ich halt der andere abstellen. Ich habe die ganze Fokus, dich zu killen mit Alphil. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ein, ihr müsst euch helfen, wenn er ein schlechtes Game hat, kann er dir nicht helfen, weißt du? Ja. Ja. Und auf Inferno ist wichtig, erinnere dich, ey, Entscheidung treffen vorher, ey. Ey, wir machen jetzt Spot-Setup am Ende. Setups ab. Wir machen Retake-Fake. Dann seid ihr geil. Balance, Alter. Dann werden wir die easy ficken. Ja. Ohne Spaß. Nur, wir müssen nur das besser, weil am Ende, es hat mit Schießen nichts mehr zu tun gehabt. Es war nur noch Taktik. Und auf Entfernung wird es noch schlimmer, wenn das Spiel knapp wird. Jesus, von der Tischtennis-Parte. Safe. Ich auf. Anu anu. Bist, anu bist ja, du bist du dein Lieblingsmap map du wirst bestimmt ein in hinten spielen. Ja. Ari Gold, Alter, auf geht's. geht's. <lacht> Ari Gold, nee, Alter, 500 ADA, Alter. Wer blockt hey, mich, News? Alter, wieder ein Hey Leute, gegenseitig helfen. Verstehen welcher Bombspot angegriffen wird. Sachen auflösen, helfen. Hey, ich hab dem Kontrolle gegeben über euren äh, team uh, smoke kann von Safety It's really hard to hold on to this if you really badly want it. Ooh, max try cool. with the reaggressions. Easy! Oh, not bad. Haps and Keto, usually towards that B site. Woo. Almost gets away from him. No, no, no. Let's go! Leute! Sehr schön. So spielt man das. has to come back from the apartments, wants to clear short. Should know Brolin's along that wall, but what's he gonna do? Goes over top, dives down into the site, and it's on to head trick. He's lost two clutches to Searson, but can he stop Crimbo from extending map two? He gets closer, he walks in, and he waits on that trigger. Nice! No! So Let's go, Yekma. Come. Go, Nobody. It's a 1v3 attempt to keep the hopes alive or else Big will be sent down to the first round of the knockout gauntlet. Not where you want to be. We used to say Big is best at blast, but now they've been busted. 16-11, 2-0. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Tag nach Nipp. Wir machen heute den ersten Teil des Tages ein bisschen Break. gucken uns mal die Stadt an. Und abends macht ihr so ein bisschen seins, gamed, dies und das. Wir hatten gerade die erste Abstimmung, öffentliche Verkehrsmittel oder Bahn. Was geworden ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. <lacht> öffentliche Verkehrsmittel oder Bahn, hast du gesagt? zwei wir. Das kommt dann in den Premium-Account? Ich hab jetzt nicht sofort drauf. <lacht> okay. Also, wir sind jetzt in Niehafen, so ein bisschen Hipsterbezirk in äh, Dänemark. Neben mir ist Karimusa, neben der Legende. Wir sind jetzt auf, also auf dem Weg zum Steakhouse, wir gehen erstmal essen und dann machen wir so ein bisschen Zeitziehen und. Ja, fühle ich mal so ein bisschen durch die Stadt. Für die einen oder anderen vielleicht interessant. Kopenhagen, sehr schöne Stadt. Und wenn ich jetzt Kameramann werde, ich mal der nach da schwenken. Da kommen <lacht> schöne Gebäude. Top? Simon? Simon? Ja? Yeah. wie How are you doing? Uh, Taps, Oh yeah. really? Oh, yeah. yeah. nice to see you. Hi. Hallo. Uh, Hallo. you doing? Yeah, you look good. Where? Ich glaube, Yeah. Okay. See you around. Yeah. Take care, man. Yeah, you too. Bei wir okay. hat Hunger, wir müssen, ja echt, müssen ja uns echt beeilen. Ich hab Hunger! Papa sind nicht von da! Ich hab Hunger! Papa sind nicht von da! Ich muss raus! Oh. Alter, wenn ich Achtung! Schatz der Arbeit! So stelle ich mir so die Leute vor, hier so Jetzt einmal so, so ein Und die spielen auch einfach nicht. Okay, wie viel Körper? 150? Euro. 50 Euro. Euro. 150? Dir Betty. Die die 50 Euro. 150? Was Mach's, machst du das? Mach einen Cheeseburger, oder? Ja. Jeder zwei? Erstmal so, ja. ja. ja. ja. Erst mal jeder einen. Das ist chicken wenn die Leute noch hungern. Erstmal jeder einen, oder? Ja. Wir finden kein Restaurant, alles dazu in Dänemark. Jetzt sind wir bei Gasolin, Grill. World Famous Cheeseburgers. Mal gucken. Burgermeister ist auf der 1. Ich bin sehr skeptisch, dass er den übertrumpfen kann, aber gut soll er sein. Sieb, Ersteindruck. Gut. Sind, ähm, ist nicht, nicht schlecht. Ist da Cocktailsoße drauf? Oh. Oh, yeah. oh, Der Tischwein ist hier? Ein guter, stabiler Cheeseburger. Der ist für den Burger auch schon gut. gut. Chicken-Burger besser? Mh. gut, aber... Nee. Nicht gut, nicht gut? Also doch, aber Cheeseburger war besser. Ja. Aber das schmeckt nicht mehr gut. Nee, ich disagree. Der ist besser. Der ist besser? Der ist anders auch. Boah, Alter. Fazit ist, ist halt Sandwich schon kein Burger. Ich glaube, der ist nicht Aber ich sag's mal, trinkst du fettig. Alter. Ich das mit besser und gar, gar, gar nicht. Willst du einmal probieren? Wir machen erst mal ein bisschen das Eis. Einmal abbrechen. Nee, nee, ich mach dir irgendwie so. Ja, diese Ecke ist perfekt für dich gedacht. Karamellisierte Apfel. Ja, einfach Apfel. Eis. Ja. Mhm. So, jetzt gibst du dir diesen hier so. Mit dem diesen? zusammen, sehr ja, genau. Und zu dem so okay. links und ja. rechts. Ja, genau. Jetzt hast du verstanden, ja. ja, Mann. Das ist eine tolle Ecke Alter. Packt, probier mir mal bitte. Das ist schon lecker. lecker mhm. Ich hab sowas noch nie gegessen. Das schmeckt übergut, Fatih. Das ist halt echt kein Burger, ist halt Sandwich. Ja. Hey Johannes, war mit heute, Jim? 23 Uhr? Mach du nur zu. hätte so, dass es im 20 Uhr loslaufen. Auf gar keinen Fall geht's um 20 Uhr ins Gym. Shop. entwickelt sich so? Seef! die zweite Entwicklung von Seef, <lacht> Ja, God, <nein. lacht> Deine Endentwicklung, Gloofsauce. So. Ja, Als gut. ob du schon voll bist, du kannst doppelt so viel essen, locker. Du musst dich vorbereiten auf eine Foodtour. Ja, die soll du soll mal unter gemacht. den Kommentaren schreiben, ob sie so eine Foodtour mit Nits sehen wollen würden, Alter. <lacht> so, du gehst Alter. so, keine Ahnung, dein <lacht> Lieblingsdöner <lacht> in <lacht> Berlin <lacht> oder so. <lacht> da musst du den noch mal testen. Kann ich ja. Also schreibt unter die Kommentare, Leute. Also. Und dann ist auch kann auch euch Nits erklären, wann es halt ja der lieblings Burger von dir. Das kannst du alles erklären dann. Du besten Burger. Äh, Bürgermeister in Berlin. Warum? Knackige Zwiebeln, geiles, knuspriges Fleisch. Mmh, perfektes Verhältnis, das Brot. Das war noch geil. Doppelt Käse. Es ist aber der perfekte Burger, und man kann sehr viel davon essen. Zum Beispiel bei Goldies in Berlin. Man ist nach einem Burger schon satt. Man hat nicht mehr Bock, so viel zu essen. Aber bei Bürgermeister kann man locker, wenn man guter Esser ist, ist, locker drei, vier Burger weghauen. Also drei habe ich schon gemacht. Vier wird auch klappen. 5 eventuell auch. <lacht> so zweite Food Review. Auch gut. Ganz normal Soft-Eis. Ohne Toppings, sieht man ja. Ein Eisbad. Und was sagt, was sagt die Kasse? Jetzt. Jetzt Oma, wenn du das siehst, tut mir wahnsinnig leid. Oma, mein Bester. Das ist alles Bennys Idee gewesen, ne? Ich bin alle lassen. Die kannst du nochmal den Zuschauern präsentieren. Diesen malerischen Himmel, warte, ich schwenke dich rüber, Max, ganz langsam vor sich. Oh, ist das nicht schön? Diese Poesie zwischen Himmel, Gewölben und eiskalter Luft in meiner Fresse, Alter. Wie geht der Tag jetzt weiter? Jetzt wird wieder gezockt. The grind never stops. Oder, Seif? Ja. Seif sagt ja, wir haben gewonnen. Karin, willst du da links nochmal eine Rede halten drin? Rede. Hier links, gehen wir rein. Das ist klar. Ja, klar. Was ist das denn, Alter? Kino! Jo Wir sind am Ende des zweiten Blocks aus Kopenhagen angekommen. Wie ihr gesehen habt, waren die Jungs ziemlich, ziemlich down nach der Niederlage gegen wir hoffen, dass wir da mit dem Teamtag ein bisschen entgegensteuern konnten und die Stimmung nochmal hochholen konnten. Ähm, wenn ihr den ersten Vlog noch nicht gesehen habt, kommt er hier unten. Ähm, drückt uns weiter an die Daumen. Go big!